Ein kraftvolles Stück von Michael Niavirani hat Regisseurin Uschi Nokieri auf die Volksbühne Weidhofen gestellt. Das Publikum im Schlosshof war voll der Spannung und viel Prominenz füllte die Reihen. Bei Romeo und Julia wird naturgemäß im Akkord geküsst, aber auch gekämpft bis auf den allerletzten Blutstropfen. Was sagt eigentlich eine echte Julia zum Stück des Abends? Also das Stück für mich ist als, als Namensträgerin, als Julia, äh, sehr ansprechend. Also ich fühle mich da immer irgendwie aufgerufen mit meinem Namen und es ist sehr gut umgesetzt. Also ich bin beeindruckt von den Schauspielern. Ich bin fasziniert, was wir für Talente in Weithofen haben und es ist äh, immer wieder Überraschung, dass man... Die Leute, die man jeden Tag auf der Straße sieht, plötzlich in andere Rollen schlüpfen und so toll das umsetzen. Also es macht sehr viel Spaß hier zu sein. Wir Neaparani kennen wir, das wie wir Stücke verfremdet und trotzdem auch einen tiefen, nicht nur Humor hat, sondern auch einen Hintergrund, dann am Schluss sich eröffnet. Dass es nicht nur ein Schenkeljob das er zweifellos ist, sondern sicher auch ein Stück mit einem auch versteckten Tiefgang. Ist Kardinal geworden! Ja. Ihr habt wie eure Mann, Gräfin geschäftig Stahl in den Knochen. Ja, aber bei mir zu Hause hat er nichts als Pudding in der Hose. Ich bin, was zwischen euch besteht, fast die Poesie. Ich bin die Liebe selbst, die allerschönste Allegorie. Herr Käfer, <lacht> Romeo und Julia, haben Sie sich wiedererkannt? In manchen Rollen schon. Das wäre natürlich interessant. In welcher? Also in keiner Weise habe ich mich erkannt in der Rolle des Kardinals. Ach Beatrice, in deinem Bauch liegt all mein Glück. Er hat der Bauch mit seiner gefüllt. Welche Rolle hätten Sie sich eigentlich in diesem Stück gewünscht? Ich hätte mir die Gustafa gewünscht. Das ist eine entzückende Rolle gewesen und sie war sensationell gespielt. Auch die Theatermenüs des Schlosswirtes waren gefragt wie nie. Am besten ankommen mit Sicherheit der Fisch, natürlich die Pasta. Das sind so die, die, die Geschichten, die, die, die am liebsten genommen werden. Wir haben natürlich auch italienischen Wein, weiß- und rotwein. Ja, und das passt in dem herrlichen Ambiente, passt das eigentlich. Denn sie wissen ja, Liebe geht durch den Magen. Oh sole mio, Sie war eine Geliebte deines Vaters. Und die Nonne? Die Nonne war nur eine Nonne. <lacht> die hat die ärgsten Sachen gemacht. Was, Papa? Na, was soll die Mama denn den jungen Küken bringen? Du bist für mich der schönste und potenteste Mann, den ich mir vorstellen kann. Die ganze Ladung ist weg. Die ganze Ladung? Eine einzige Kiste? Keine einzige. Oh Gott. Nein. Aber es kann doch kein größeres Glück geben, als das Kind zu sein, das Gott zeugt wurde durch die Liebe, die so groß ist, dass sie selbst die Sonne überstrahlt. Dieses Glück! Ich kann nicht im fürstlichen Orlat durch Venedig spazieren. Ich muss mir so, so, so minderwertig aussehen wie du. Ja, und einen Hut brauche ich auch noch, genau. Flucht doch Gott mir. Das Volk wird immer Knausweger mit seinen Spenden. eine Sparmaßnahmen. Ich, ich werde sie alle verbrennen lassen. Also Fadlfad, eindeutig. Das war eine Rolle, wie mir die angeboten wurde habe ich gesagt, das ist es, es ist endlich eine so eine prägnante Rolle, eine so, so schillernde Figur und mit der Regisseurin haben wir da wirklich herumgetüftelt und ich bin aber dann relativ rasch in, den, in diese Rolle hineingekommen. Auf den Leib geschrieben. Ja, würde ich schon sagen, es ist meine Lieblingsrolle, sicherlich seitdem ich bei der Volksbühne mitspiele. Meine Beatrice, meine Was? Romeo, was hast du dir dabei gedacht? Oh. Ja, Herr Entschuldigung! <lacht> Standing ovations nach der Premiere und glückliche Schauspieler nach einer sehr, sehr großartigen Aufführung. <lacht> Das empfehlenswerte Stück läuft noch bis 28. Juli.